Hallo liebe YouTuber, willkommen im neuen Video. Wie immer gibt es wieder verschiedene Themen und es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Ähm, heute zeige ich euch eine ganz tolle Arbeit mit Moos und ähm, zuvor gibt es mal wieder eine Ladenrundschau. Dann gibt es den letzten wissenswerten Teil der Pfingstrosen. Ähm, ansonsten müsst ihr euch gedulden bis zum nächsten Jahr. Und ja, nach der Intro und wenn ich am Telefon war, geht das Video los. Bis gleich! los geht's mit der Ladenrundschau. Also hier sind schon die Vorbereitungen für das heutige Video. Ja, ich habe schon alles parat gelegt, aber da kommen wir gleich dazu. Dann haben wir heute einen schönen Herbstkranz frisch gewickelt mit Maiskolben, Hagebutte mit Mohnkapseln. Der, ja, der ist ungefähr zehn Minuten alt. Der kommt natürlich morgen in den Verkauf und Manchmal versenden wir auch an liebe YouTuber etwas, ja, dann stehen hier schon, also heute sieht der Laden mal ein bisschen anders aus, weil wir haben viele Hochzeiten, wir haben viel Arbeit zum Wochenende. Die Kisten, ja hier sind die ganzen Blumen kommen hier rein, die Kisten stehen bereit, ich fahre zum Großmarkt. Wir haben hier noch verschiedene Grenze und herbstliche, ach was ganz Süßes natürlich noch ist von meinem letzten Video, die äh, Erika-Herzen am Windlicht, das ist auch sehr schön, das habe ich jetzt heute auch mal in den Verkauf gestellt und interessant ist auch, also heute ist tatsächlich mal, sonst sieht man den Laden immer prall gefüllt und das ist für uns äh, eigentlich, ist der Laden fast leer und es ist wirklich gut, dass ich morgen fahre äh, an, und ansonsten haben wir am Wochenende drei Hochzeiten, genau, ich muss eigentlich immer so ein bisschen überlegen, ja, und ähm, in Vorbereitung für die Hochzeiten gibt es hier also Blumen, die sich schon öffnen müssen, das sind jetzt unsere Gladiolen, ja, dann haben wir Alstromerien, also diese Inka-Lilie, und die hat ja ein eine bezaubernde Zeichnung, das ist eine Lilie, aber sie riecht nicht, und hier ist, das sind auch Inka-Lilien, in Rosé, in Zartrosé und wir brauchen die alle geöffnet ja, für die Hochzeiten. Ebenso die Gladiolen und damit die Gladiolen besser aufgehen, haben wir die entspitzt. Ja, das heißt, wir haben denen einfach die ähm, von der Spitze so ein paar Knospen rausgebrochen und dann gehen auch die Blüten besser auf, weil die müssen sich jetzt öffnen. Äh, ebenso wie die Lilien die wir jetzt hier auch alle zum Öffnen hingestellt haben. Eine riesen fette Vase voll. Ähm, brauchen wir alles geöffnet, weil Knospik bringt uns das natürlich gar nichts für die Hochzeit. Hier noch einen Strauß, der zum Liefern morgen ist. Und dann haben wir auch vorbereitet, die haben wir jetzt hier reingetan, haben wir vorbereitet für eine Veranstaltung. Die wollten gerne eine herbstliche Tischdeko. Und dazu haben wir die Erika Uh, eingefilzt, ja, wir haben sie zuerst mit, weil das hier im, im Restaurant auf den Tisch muss, wir haben sie mit Folie eingepackt und dann haben wir sie mit diesem schönen Bordeauxfarbenen Filz eingefilzt und die Dame wollte gerne Äpfelchen, Kastanien und die Paprika fanden wir auch sehr schön und was mir persönlich sehr gut gefällt, ist die äh, dreifarbige Erika, hat also hier das Grün, das Rosé und diese, Moment, ich muss auch treffen, und diese dunklen, äh, ja, diese dunkle Farbe, das finde ich sehr, sehr schön. Und die stehen jetzt alle hier schon bereit in der Kiste, sind acht Stück. Und die werden dann am Samstag geliefert als Tischdeko. Hier haben wir noch einen prächtigen herbstlichen Strauß. Die Hortensie ist auch wunderschön und stabil. Und der war in rot-lilla Tönen gewünscht, deswegen haben wir auch Äpfelchen reingemacht. Und diese Nadelkissen-Protea. Das ist auch sehr, sehr schön für den Herbst. Ja, das sind jetzt so ein paar Werke, aber es ist tatsächlich nur, ich sage jetzt mal nur, Mittwochnachmittag. Und äh, die, die Masse, die kommt tatsächlich noch. So, der Platz ist bereit. Aber wir gehen jetzt erst noch mal nach Unterfranken für unsere letzte Pfingstrosenserie, weil es ist Pflanzzeit. <lacht> kommt mal mit. Liebe YouTuber, Pfingstrosen, es gibt so viel Wissenswertes. Also wenn ihr die Pfingstrosen im letzten Video, mache ich euch nochmal den Link dazu rein, haben wir gelernt, dass sie als sogenannte Wurzelnackte Ware versendet werden, sprich also ohne das Grün, die werden im Herbst gepflanzt. Und ja, das, ist jetzt, das sind jetzt einjährige Pflanzen, aber da gibt es auch ziemliche Unterschiede zwischen den Sorten was ich gerade gehört ja genau hier haben wir ja eine der beliebtesten Sorten im Moment das ist Coral Sunset ähm, ja die besticht einfach äh, durch ihre Größe durch die dicken Stiele ähm, durch die Farbveränderung von Lachsfarben zu blassgelb äh, in der Basel. Ja, und im ersten Jahr sieht sie gar nicht so spektakulär aus. Ähm, wenn man jetzt hier ähm, mal schaut, ähm, die Pflanzen werden verschickt mit drei bis fünf Trieben. Also hier sehen wir, dass da vier Triebe rausgekommen sind von diesen fünf Trieben. Aber das soll man sich auch nicht unbedingt verrückt machen. Kann sein, dass da auch nur zwei oder drei Triebe rauskommen. Mhm. Wichtig ist, dass die Pflanze einfach auch die Zeit hat, sich an dem neuen Standort zu etablieren. Die muss sich erstmal wohlfühlen ähm, und muss neue Feinwurzeln bilden. Und das kann sie am besten, wenn man die einfach im Herbst pflanzt. Da hat sie über den Winter Zeit schon die Feinwurzeln zu bilden. Da ist die Winterfeuchte da. Mhm. Da muss man mit dem Gießen auch nicht so hinterher sein. Ja, und dann... Sieht man selbst in so einem ganz trockenen Jahr wie 2022 ist die hier im Feld gewachsen, ohne dass sie jetzt gerade bewässert wurde. Mhm. Ähm, und ja, ist zwar etwas klein, aber spätestens im zweiten und dritten Jahr sieht die Pflanze dann ganz anders aus. Und deswegen braucht man bei Pionen auch eine gewisse Geduld aber das Warten lohnt sich. Also hier sieht man ja auch, ich habe gerade gelernt, die Coral Sunset ist eine der kleinsten vom Laub her und ich habe da noch so eine kleine lustige Geschichte zu Coral Sunset. Wir hatten tatsächlich mal einen Kunden, der wollte uns die wieder zurückbringen im Laden, weil die dann nicht mehr zu seinem Wohnzimmer, zu der Einrichtung gepasst hat. Also es okay. ist eine Pfingstrose, die durch ihren Farbwechsel besticht. Das ist wirklich wunderschön, wie die sich verändert. Und wir haben ja hier im nächsten Okay. Ähm, was ist das für eine Sorte, ist ja schon viel bruschiger und auch heller. Ja, Land. wir haben zum Beispiel noch Gardenia, das mhm. ist eine weißfarbene. Mhm. Ähm, man kann quasi sagen, jede Pionensorte sorte ähm, ist auch vom Laub unterschiedlich. Also da mhm. kann man jetzt nicht sagen, dass das alles immer gleich aussieht. Ähm, man kann manche Sorten wirklich schon am Laub erkennen. Mhm. Ähm, und ähm, hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass der Pflanze nicht gut geht oder dass sie krank ist, sondern die ist einfach von Natur aus anders, sie wächst anders, der Stiel sieht anders farbig aus, mhm. manche Stiele sind richtig rot, andere Stiele sind eher äh, dunkelgrün und ähm, ja daran erkennt man halt einfach die Sortenvielfalt und was mhm. es alles bei Pionen gibt. Und das macht es letztendlich auch aus und mhm. spannend. Mhm. Wahnsinn, also total interessant. Und jetzt haben wir nur zwei Sorten gesehen, die völlig verschieden sind. Und in eurem Schaugarten habt ihr ja 200 Sorten. Wahnsinn, aber ihr verschickt 25 Sorten als Pflanze, versendet ja auch. Ne? Wir haben jetzt Oder? schon sogar mehr als 25 ja? Sorten ja. im Onlineshop. Mhm. Ähm, das werden jetzt die nächsten Jahre auch mehr und mehr, aber mhm. die Vermehrung ähm, bedarf eben auch Geduld. Wir brauchen zwei Jahre, bis wir die Pflanzen wieder teilen können. Mhm. Ja, und deswegen wird es die nächsten Jahre mehr und mehr Sorten und äh, in mehr und mehr Stückzahlen bei uns im Online-Shop zu kaufen geben. Das ist super. Also es lohnt sich, das alles im Auge zu behalten. Man kann ja mit ein paar anfangen und man kann dann die Sortenvielfalt im Garten so richtig toll aufbauen, wenn man einfach immer wieder im Webshop beim Holzeckerhof bestellt. <lacht> Richtig. Vielen Dank. Wir freuen uns. Ja. So, hallo ihr Lieben. Also, zurück im Arbeitsbereich. Habe ich was mitgebracht und zwar ich schmeiß ja ja ich schmeiß ja vieles nicht weg und das ist jetzt der schöne trockene China schild den habe ich vor ich glaube vor einem Jahr nein nee Anfang des Jahres habe ich den zurückgeschnitten und habe den mit einem ja, mit einem Gummi hier ist so richtig schön fest mit einem Gummi und habe das Ganze dann mit einem Drahthaken und den mache ich den muss ich gerade mal hier raus basteln das Ganze mit einem Drahthaken aufgehängt, also wir Floristen, wir basteln uns immer unsere eigenen Haken aus Draht, aus so einem schönen festen Draht und es lohnt sich ja auch solche Sachen. Ich mache mein, euch das nochmal als, ja, als Produktlink rein, ja das ist so ein Draht, der sieht dann, wenn er zu euch kommt, sieht er so aus, dass es so ein fester Steckdraht ist, genau, ich halte es immer gerne in die Kamera und... Ähm, mit dem lassen sich also auch so nette Haken basteln und lassen sich auch dann diese, lassen, lässt sich der China schiff toll trocknen und viele, viele andere Sachen auch. Ähm, und mein Gedanke ist, ich hätte jetzt eigentlich gern zweimal einen Meter. Hm, ja, was hat die Market jetzt schon wieder vor, ne? ähm, Für nette Sachen. Zweimal einen Meter, das heißt, ich lasse, ein Meter, ich lasse mal hier ein bisschen Auslauf mit den, äh, mit den Enden, weil ich die so hübsch bin. Und ein Meter, also ich würde mal sagen, ich schneide hier mal ein bisschen was ab hier oben. Das muss ich eh, weil das ist ein bisschen störrisch und fest. Du magst auch, ich muss echt gucken, dass ich mit der Schere hier durchkomme. Und so. Wunderbar, also, dann teile ich mein schönes Bündel, ich hätte gar ein bisschen Volumen, dann teile ich mein Bündel einfach in zwei Hälften und lege mal die andere Hälfte, die ich jetzt einfach mal beiseite, sonst habe ich zu viel Wirrwarr auf meinem Tisch. Dann brauche ich einen Aludraht, ähm, Aludraht, das ist der 2 mm, ich würde 2 mm Aludraht nehmen, es gibt auch 5 mm, aber der ist deutlich teurer. Und äh, 2 mm ist äh, günstiger. Und den nehme ich dann einfach doppelt. Den, das mache ich öfter. Ich bin relativ gut bevorratet mit 2 mm Aludraht. Ich gebe es zu. Und ich brauche den aber auch wirklich als Basis für viele, viele Arbeiten. So, hier messe ich jetzt einen Meter ab. Einen Meter. Und das Ganze mache ich zweimal. Warum zweimal einen Meter? Da kommt natürlich mein nächster Plan ins Spiel. Ich habe heute übrigens extra das Licht hingestellt. Habe gedacht, weil das letzte Mal fand ich das Video ein bisschen zu dunkel. Und dann habe ich extra das Licht hingestellt und habe gedacht, so, heute gibt es mal eine richtig schöne Beleuchtung im Video. Und genauso habe ich es gemacht. Und jetzt kommt mein nächster Plan ins Spiel. Und zwar, ich möchte gerne die Lichterkette mit integrieren. Die Lichterkette mit Schnur. Und äh, die Lichterkette, die ist 2 Meter lang. Und hier sieht man auch so schön, wie die dann toll leuchtet. Nachher geht natürlich mal das Licht aus, damit man das so richtig sieht. Aber es geht erstmal weiter mit meinem Plan. Und äh, dass ich die 2 Meter Lichterkette an, an, diesem, an meiner Arbeit schön befestigen kann, brauche ich natürlich. Ähm, ja, 2 Meter Lichterkette gibt 2 mal 1 Meter Aludraht. Ganz eigentlich relativ einfach. Ähm, ich habe ja schon so meinen Plan, ne? So, den Aludraht auf jeden Fall immer mit der Drahtschere schneiden, ja, so, das können wir jetzt zur Seite legen. Einmal Aludraht lege ich zu meinem anderen Bündel an Gras und los geht's mit der schönen Arbeit. Hier nehme ich jetzt einen Wickeldraht, grüner Wickeldraht, grün gelackt, ja? ist immer auf diesem Holzstäbchen, kommt der immer. So, lege den Aludraht, also hier, lege den in meinen ja, mein Chinaschilf rein. Lass lasse so, eine, so ein kleines Schlüppchen, kann ich ja mal rausstehen lassen, dann kann ich das nachher, wo oh, ich muss eigentlich gar nicht, ich dachte ich könnte es besser verbinden nachher, aber nee, brauche ich nicht. So, und dann wickel ich schon mal mein, mein Alu-Draht mit dem Chinaschilf fest. Das ist jetzt relativ einfach und es geht jetzt auch relativ schnell. Ich habe jetzt also einen schönen Strang China Schild, und jetzt brauche ich ein bisschen Kraft in den Händen und wenn die Hände nicht reichen, dann nehme ich einfach das Knie, so ein bisschen Stöhnen gehört dazu und das ist jetzt, wie man schon erahnen kann, die erste Hälfte meiner Herzform, so, das ist sehr schön. Das ist Teil 1. und Jetzt mache ich gleich mal auf die schnelle Teil 2 dazu. So. so hier ist schon die Basis für mein Herz. Ja, so. Das ist eigentlich schon, finde ich es schon ganz gut. Ich finde auch diese Enden der Gräser, finde ich total witzig, die gefallen mir sehr, sehr gut und ähm, es lässt sich, ein Herz lässt sich viel besser arbeiten mit zwei Teilen, also ich mache das immer, immer in zwei Teilen, in einem Teil bekommt man nie so schön die Form hin und auf was ich größten Wert lege, ist auf das Dekolleté und das kriege ich nie so hin, wie wenn ich das jetzt auf die Art und Weise mache, also das ist meine persönliche Methode. Hier ja, habe ich extra für das Video, das ist natürlich Sahne, Moos gekauft. Ja, das ist ein Traum, das ist Grasgrün und das ist auch noch Stroh trocken. Ähm, warum? Das ist tatsächlich ähm, also wirklich so zum auseinandergelegt und zum Trocknen so gelagert. Und dann, Moos braucht also keine Feuchtigkeit zum Halten, sondern das muss, äh, das muss trocken, ja flächig gelegt werden. Und dann kann man das wunderschön trocknen. Und so, das ist jetzt alles ein bisschen Fleißarbeit. Ich nehme mein Moos und wickel das, und wickel das mit dem Wickeldraht, ja, mit dem Draht hier, mit dem Holzstäbchen dran. Wickel das Moos um mein China Schilf. Ich kann natürlich auch alternativ, ähm, ich wollte ein bisschen Volumen haben, ich wollte diese Gräser, also ich fand es jetzt einfach schön, die Gräser zu verarbeiten wollte diese Gräser auch nehmen, weil ich die, was mir so super gefallen hat, ist, die Enden der Gräser so, ähm, ja, so spielerisch unten rauslaufen zu lassen. Das fand ich klasse. Es reicht natürlich auch, wenn du Gräser hast, ähm, wenn du diese einfach nimmst und äh, unten, also ja, genau, mach mal anders, sage ich anders. Wenn, also einen Alu-Draht kann man auch nehmen, mit Papier umwickeln, um Volumen zu bekommen. Und man kann einfach nur. Für die Enden unten Gräser dran bin, äh, unten reinwickeln. Das heißt, weil hier drunter sieht es jetzt eigentlich kein Mensch, ob da Gräser sind oder nicht. Ähm, ich habe die jetzt als Basis mal verwendet. Die hingen noch in meinem Keller und sind vor sich hin getrocknet und ich habe gedacht, ach, die kann ich jetzt eigentlich mal verwenden und fand das jetzt sehr, sehr schön. Ähm, wichtig ist, dass die ganz trocken sind. Die dürfen also nicht feucht sein. Ähm, ansonsten ähm, kann es auch passieren dass das Ganze ähm, ja, schimmelt äh, und das, das wäre ziemlich doof, ja, und dann, macht, dann ist es so äh, unappetitlich. Ja, das ist... Und, und so, wenn das alles total trocken ist, dann hält es auch gut. Ähm, ganz wichtig ist, je enger, je enger du mit dem Wickeldraht wickelst, desto weniger Moos fällt ab, also desto stabiler und desto schöner bleibt die Arbeit. Deswegen also nicht zu nicht zu grob wickeln, sondern wirklich in, in engen Abständen dieses Moos schön, schön fest wickeln und dann ist das auch eine ganz tolle, toll haltbare Arbeit. Wenn du, wenn du irgendwelche Lücken hast oder wenn du Moos hast, das jetzt eben nicht so flächig ist, weil ich habe ich hab jetzt natürlich echtes Sahne-Moos für das Video erwischt, muss ich ehrlich gestehen, Freue ich mich auch total, weil für euch ist mir ja gerade das Beste gut genug. Ähm, oder wenn das Moos zu breit ist, ja meins war jetzt zu breit. Und ich mag, ich habe hier unten ein kleines Löchlein, dann lege ich das diesen, ja, diesen Moosüberschuss von einem anderen Stück, den lege ich einfach hier unten dran und wickel den mit dran. Aber perfekt wäre es natürlich, wenn man einfach solche Moosstreifen hat, in der Größe, die man gerade wie bei mir jetzt so drum herum legt. Und dann wickelt. Das ist natürlich ähm, die, die perfekte Lösung. Moos gibt es beim Floristen. Moos äh, sammeln ist, ist leider verboten. Ähm, insofern, also wir bekommen in der Floristik das Moos kistenweise zu kaufen. Und ähm, das könnt ihr also auch nachfragen. Ähm, das ist immer erhältlich. Und ja, man braucht schon ein bisschen Wickeldraht, weil ich merke gerade, ich habe hier... Die war nicht mehr ganz voll, die Rolle, aber sie geht jetzt schon zur Neige. Ja, also die ist jetzt gleich zu Ende. Und dann muss ich einen neuen Wickeldraht holen. So, aber bevor ich jetzt den mit dem neuen ansetze, nehme ich den alten, gehe mit, äh, mit dem Draht um meinen Finger, gehe wieder auf die andere Seite und habe jetzt genau den Rest, hier ist nämlich das Holzstückchen, so, und dann verdrehe ich diesen Draht miteinander und schneide die Reste mit der Drahtschere ab und gehe einfach mal ganz kurz in meine Vorratskammer und hole einen neuen Wickeldraht. So. Wenn der, also wenn der Wickeldraht voll ist, dann hat er dieses Volumen. Ja, da sind, also da ist schon ziemlich viel drauf und das ist auch Tatsächlich der beste Draht, um so eine Arbeit zu machen, weil tatsächlich verschwindet dieser Draht komplett im Moos und man sieht ihn überhaupt nicht mehr. Also ihr braucht nicht so einen schönen farbigen Basteldraht nehmen. Das ist, ähm, das ist echt umsonst. Die Drahtreste natürlich immer in den, in den normalen Müll, nicht in den Grünmüll, weil Draht äh, verrottet ja nicht, klar, aber ist ja eigentlich... Logisch, eigentlich brauche ich das gar nicht zu sagen, weil ich glaube, das kann sich jeder von euch natürlich denken. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Fleißarbeit, ähm, gebe euch einen Zeitraffer und spiele euch ein bisschen Musik ein, weil ich muss jetzt, ich muss jetzt erstmal, die, äh, erstmal das hier fertig und dann muss ich ja auch die zweite Hälfte machen. Und wenn ich das habe, dann wird es eigentlich wieder spannend, wie es weitergeht. Weil dann, dann fügen wir das Ganze zusammen und ja, dann kommt, kommen die Details. fängt das ganze an spannend zu werden weil jetzt habe ich genau jetzt habe ich also entweder ein kreis wäre jetzt eigentlich langweilig weil jetzt habe ich meine zwei herzteile ja und ähm, was ich jetzt mache ist ich, äh, ich mache das jetzt einfach mal so ich stelle mich hier dran so und ich nehme jetzt genau muss man alles erstmal beherrschen ne, wenn man hier so alleine ist so, ich nehme jetzt hier diese zwei, diese zwei Teile und wickel die aneinander. Und, und habe damit die Mitte vom Herz schon fixiert. So, man merkt, wenn ich ein bisschen stöhn, dann strenge ich mich auch an. So, und das Ganze schön fest miteinander verbinden. Dann natürlich den Draht erstmal abmachen. So. Und jetzt habe ich die oben miteinander verbunden und logisch ist natürlich auch, ich gehe jetzt einen Schritt zurück. Wow, die Form finde ich echt schon klasse und das Ganze mache ich jetzt auch noch mal unten. Da lege ich es aber dazu hin und da gehe ich auch einfach her. Man muss natürlich zuvor gucken, dass die Relation stimmt mit oben und unten und wickel das unten auch einfach mit dem Wickeldraht zusammen. Und hier war es jetzt natürlich super wichtig, dass der alu doppelt ist. Ähm, wenn ihr einen 5 mm alu habt, dann könnt ihr den auch einfach nehmen. 5 mm zeige ich euch mal. Ähm, der ist mega stabil. Und wer sagt, boah, ich möchte mein Herz bombenstabil machen, dem zeige ich nochmal den 5 mm. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Und der sieht dann, Moment, ich bin gleich zurück. So, der 5 mm Alu-Draht, der sieht dann so aus. Und das ist der 2 mm im Vergleich dazu. Ja, sieht man schon, der ist natürlich deutlich dicker. Gibt es in verschiedenen Farben, habe ich jetzt zufällig in rosa, gibt es natürlich auch in dieser Alu-Farbe. Ja, aber der ist, ähm, wenn man den mal verbogen hat, der verbiegt sich nicht mehr so schnell. Ähm, und... Aber es hat mir jetzt in dem Fall einfach gereicht. Und ich sage, das ist in Ordnung so. So, also hier habe ich jetzt mein, mein Moosherz fertig und ich also ich finde, ich finde die Gräser hier unten. Ich finde die klasse. Ich lasse, ich lasse die auch so. Mir gefallen die, weil ich finde die so, ach, ich liebe so einen schönen Auslauf vom Herz, wenn, wenn das so, so schön spielerisch nach unten läuft. Das finde ich sensationell. So, jetzt kommt meine nächste Idee ins Spiel. Und jetzt mache ich mal kurzzeitig das Licht aus. Kleinen Augenblick. So, und meine Idee ist natürlich, dass hier eine Lichterkette eigentlich eine ganz tolle Geschichte wäre. Und damit ihr seht, wovon ich spreche, zeige ich euch das mal. Das ist total süß, oder? Tara! ja, und Jetzt äh, muss ich natürlich diese Lichterkette irgendwie fixieren und vor allem, ich muss dieses Batteriekästchen verstecken. Und zum Arbeiten gibt es jetzt nochmal Licht erstmal. So, ja, weil das, äh, dieses Batteriekästchen, das will natürlich kein Mensch und ich finde diese Lichterkette so schön mit der Schnur. Die ist zwei Meter, oh, Moment, ich bin zu klein, die Kamera ist zu weit weg. Ähm, die ist zwei Meter lang und das ist hier so ein Draht mit, einer, mit der Schnur und die ist also die, ja, ich bin ganz glücklich, dass ich die bekommen habe. Die ist nämlich ganz schwer zu ergattern. Und äh, ich habe es aber geschafft. Das ist super. Und ich versende sie auch nach wie vor noch. Und jetzt kommt der Grund, warum ich diese, ja, das Ganze zwei Meter lang machen wollte. Weil ich zwei Meter Lichterkette habe. Sprich, jeder Schenkel ist ein Meter. Und ich muss das Kästchen hier irgendwie versteckeln. Dazu habe ich einen moosgrünen Filz. Ich blende euch immer die ganzen Bestelllinks mal ein. Äh, einen moosgrünen Filz. Und aus dem Filz mache ich jetzt ein Täschchen. Und da gehe ich einfach her. Habe im, hab im Grunde genommen so einen Streifen genommen. Und gehe her und tacker, tacker diesen Filz. Ja, also ich mache auf die, auf die Schnelle mache ich im Grunde genommen eine Naht. Tacker diesen Filz. Und also mein berühmtestes Tackern von dem Filz ist tatsächlich in dem Video mit der Hohen Vase. Das wurde 329.000 Mal, oh, keine Ahnung, also unglaublich oft geguckt. Und äh, das Video mit der Hohen Vase, das blende ich euch auch nochmal ein im, äh, als Videolink. Das ist unfassbar, wie toll dieses Video ankam. Äh, da bin ich jetzt noch, äh, ja, Vielen Dank für alle, die es so geguckt haben, dass es, ihr, seid, äh, ihr seid echt der Wahnsinn. So, und jetzt habe ich meine Lichterkette schon schön elegant versteckt. Und ähm, mein Gedanke ist, entweder ich mache dieses Säckchen, ich klebe das einfach dahinter. Ich glaube, so mache ich es auch, weil ich habe zuerst überlegt, alles was, was seitlich wäre, wird man sehen. Nein, ich klebe das dahinter, äh, hinter diese ähm, dicke, ja hinter dieses dicke Stück, wo ich die beiden ja die beiden Seiten verbunden habe, da klebe ich mein Säckchen jetzt drauf. Filz klebt hervorragend. Filz ist wetterbeständig. Also Filz ist ein total dankbares Material. Ich nehme einfach ein bisschen Heißkleber und so und klebe mein Filzsäckchen hier drauf. Das ist jetzt meine Rückseite von dem Herz. Das heißt, für die folgende Arbeit, die ich jetzt machen möchte, muss ich das Ganze natürlich rumdrehen. Ähm, ich mach, mach noch, ein bisschen, mach noch mal ein bisschen sauber und mach mal Moos runter. So, und jetzt möchte ich gern die Lichterkette auf dem Herz äh, ja, fixieren, dekorieren. Und dazu gehe ich einfach her und mache. Mit, ja, mit wenigen Tupsern Heißkleber ähm, würde ich jetzt auch die Lichterkette fixieren auf dem Herz, so ganz lässig. Ich möchte sie eigentlich nicht wickeln, ich möchte auch gar, nicht, ähm, ja, gar nichts dran binden, sondern ich finde es so schön, wenn diese Form von dem Herz mit der Lichterkette so schön betont ist. Wenn du mit Heißkleber arbeitest, dann drück die Stellen, wo du äh, die Lichterkette drauf machst, ähm, dann drückt die einfach mit einem Messerchen fest, nicht mit dem Finger, weil <lacht> ich kann euch sagen, der Finger sieht dann so ähnlich aus wie bei mir hier der Knöchel. Ähm, da ist dann auch ein bisschen Heißkleber beim, ja, habe ich den Hortensia habe ich irgendwie geklebt äh, und das ist irgendwie nicht so, nicht so schön, aber es passiert auch mir immer, leider immer wieder. Es ähm, lässt sich nicht ganz vermeiden und gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo wir ja so viel kleben, sind Brandwunden an den Fingern sind echt immer total lästig. So, jetzt muss ich erstmal ordentlich ausmessen, dass ich auch wieder, ja, dass ich auch, wieder, dass ich auch wieder ähm, oben ankomme mit meiner Lichterkette. So, also die Lichterkette ist drauf und jetzt kommt natürlich auch der Augenblick, wo ich sage, hm, wie hänge ich das Ganze denn auf? Ähm, mein Gedanke ist, ich wollte wirklich nur das Moos und die Lichterkette. Ich wollte nichts anderes da dran machen und ich wollte es auch wirklich ganz, ähm, ja, so ganz schlicht und schön wirken lassen. Und ich würde für die Aufhängung, ich würde an zwei Stellen in dem Herz. Und ich habe zuerst über so einen grünen Filz nachgedacht, aber wenn ich das sehe, selbst der Filz ist eigentlich... Ähm, zu deutlich sichtbar und ich hole was anderes. Moment. Also ich wähle jetzt wirklich nur einen ganz feinen Basteldraht, weil es hat ja nicht so viel Gewicht und ähm, ich nehme den Basteldraht äh, doppelt. So. Doppelt. So. Mein Ziel ist eigentlich auch, dass ich eine, ja, nahezu unsichtbare Aufhängung habe. Und jetzt mache ich mal das Licht aus. So, Licht aus, Spot an. So, hier habe ich also mein, mein Herz mit meiner Lichterkette. Und das ist vor allem, wenn es da mal so dämmert abends. Das ist echt eine ganz tolle Geschichte. Ich muss, irgendwie muss ich total aus dem Bild gehen, und dass man das Herz überhaupt sieht. Ja, und man kann dann immer noch so als Feintuning, da fehlen mir jetzt natürlich, kann man noch ein bisschen biegen. Und äh, das Schöne ist an, der, an dieser Lichterkette, die hat einen Timer. Und dann kann man immer das äh, 6 Stunden an und 18 Stunden aus. Das heißt, man macht den Timer an, stellt den ein und ähm, abends, ich sag mal zum Beispiel von 17 bis 23 Uhr, ist dieser, ist dieser Timer an. Und dann hat man diesen wunderschönen, ja, diesen wunderschönen Leuchteffekt und kann das so im Eingangsbereich an der Haustür oder im Flur oder auf der Terrasse, kann dieses schöne Herz leuchten lassen. Und es ist eigentlich nur aus Moos und Licht gemacht und Draht. Ja, ich hoffe, euch hat meine Arbeit heute gefallen. Und ähm, auf vielfachen Wunsch mit Moos. Äh, und ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Und sage einfach bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.